Das ist meine Situation momentan. Ich habe Aktien gekauft in den letzten fünf Jahren, weil ich ausgestiegen bin aus meiner Pensionskasse und auch aus Indexfonds. Da habe ich angefangen, individuelle Aktien zu kaufen in Europa. Und ich habe das kontinuierlich gemacht über die Zeit. Ich bin schon vor fünf Jahren der Meinung, die Aktienmärkte sind extrem teuer und habe eigentlich ein schlechtes Gefühl gehabt beim Investieren in Aktien. Habe aber dann. Das ist regelmäßig macht. Man muss ja etwas mit dem Geld machen. Und es ist in diesen fünf Jahren eigentlich nie besser geworden. Ähm, am Anfang von der Covid-Krise ja, hat es endlich mal eine Korrektur gegeben, wo ich dann einfach weitergemacht habe. Ich habe weitere Aktien gekauft und natürlich die, die ich dort gekauft habe, die Korrektur die sind sehr, haben sich sehr positiv entwickelt. Aber das, ist, das heisst nichts, das lässt sich auch nicht wiederholen. Und äh, ich denke, das Wichtige ist eigentlich, dass man, egal was passiert, dabei bleibt. Das ist vielleicht auch dort meine meiner äh, Erkenntnis aus, aus der ersten, aus deren ersten wahl Dann hat sie die extrem schnelle Erholung von der Aktienkurs und äh, viele Menschen haben das als komplett irrational empfunden. Aber die vergessen äh, total, wie ein so mit dem Aktienmarkt funktioniert. Oder es wird angenommen, der Aktienmarkt spiegelt die Wirtschaft. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Oder? Der Aktienmarkt spiegelt nicht die Wirtschaft, sondern Erstens spiegelt er die Zukunft, also was man erwartet, was in Zukunft passieren wird. Und dann kann es noch so schlecht sein, die Wirtschaft, wenn man in der Zukunft eine Erholung erwartet, dann nachher leidet der Aktienkurs nicht darunter. Und zweitens spiegelt er auch die Alternativen, die man hat, mit seinem Geld. Also ein Aktienmarkt läuft sehr gut, wenn man keine Alternativen hat. Und er läuft nicht so gut, wenn man die Möglichkeit hat, das Geld woanders zu investieren, wo es mehr Rendite gibt als äh, in Aktien. Und das vergisst man völlig. Und was ist der Sommer passiert? Der Sommer ist, äh, sicher, ist es, äh, sicher auch so passiert. Nach dem ersten Lockdown sind wir alle sehr optimistisch geworden mit der Zukunft. Und wir sind überzeugt, dass das äh, wieder gut ankommt und niemand hat sich große Angst gemacht. Und es ist absolut normal, dass dann der Aktienkurs sofort reagiert. Dass der Aktienmarkt sofort durchgeht und annimmt, ab dem nächsten Jahr wird es wieder normal. Auch wenn noch zu dem Zeitpunkt, wo der Aktienkurs reagiert, die Wirtschaft noch wirklich zerstört war, war am Boden noch. Bis im Herbst hat man dann auch gemerkt, dass es tatsächlich nicht so schlimm war, wie man angenommen hat. Also viele äh, Branchen sind weniger stark betroffen, gewesen, als man gedacht hat. Man hat am Anfang viel stärkeren Einbruch ähm, erwartet. Und aus dem Grund hat auch der Aktienkurs gar nicht so irrational ausgesehen gegen Ende, gegen Ende Jahr. Und das war die Situation im äh, letztes Jahr und auch eine Antwort eigentlich darauf, dass eben der Aktienkurs sich nicht irrational verhalten, sondern er spiegelt die Rationalität Rationalität der Teilnehmer wieder, das, was wir alle erwarten. Jetzt Wie sieht es momentan aus? Der Aktienmarkt ist massiv hochgegangen, äh, die Pandemie ist schlimmer geworden. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die der Meinung sind, dass die Pandemie. Äh, so, so bleiben wird, dass man wir, dass wir den nicht herwertet. Momentan ist vermutlich der Konsens da, dass man der Meinung ist, dass man äh, die Probleme mit der Pandemie kann bewältigen kann. Und das ist das, was man jetzt auch im Aktienmarkt sieht. Oder? Man sieht eigentlich, dass, man, dass der Aktienmarkt äh, die Zukunft relativ positiv einschätzt. Und äh, auch das finde ich vernünftig, äh, bis zu einem gewissen Grad. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, dass es... So sicher ist, dass man das auf jeden Fall in den Griff bekommen. Äh, ich bin nicht pessimistisch, aber ich weiß, dass man die Natur äh, halt auch noch unterschätzen kann. Äh, auch wenn wir noch so genial sind. Es ist schlussendlich die Natur oder? und äh, sie lassen nicht auf unseren Befehl. Ich, ich hätte immer noch eine gewisse Restangst persönlich. Und darum habe ich auch immer noch Geld, wo ich investieren würde. Und ich kann jetzt auch nicht gesagt, ich investiere mal sofort, weil ich bin überzeugt, nächstes Jahr wird es sensationell werden, sondern ich werde weiterhin kontinuierlich investieren. Auch, auch jetzt das Jahr und auch nächstes Jahr. Die Alternativen sind auch sehr, sehr schlecht momentan. Also wenn man jetzt sich überlegt, was soll ich mit dem Geld machen, oder? Abgesehen davon, dass es auf dem Bankkonto läuft. Leid, wo keine Rendite erwirtschaftet wird, gibt eigentlich nicht mehr irgendwo einen interessanten Ort, äh, wo man kann investieren oder? Also man kann. Man kann keine Anleihen kaufen, äh, man kann keine Immobilien kaufen, also in der Schweiz zumindest nicht, weil all die Preise sind schon extrem hoch. Die Anleihen haben heute teilweise negative Rendite. Und von dem her muss ich sagen, persönlich gibt es für mich eigentlich gegenüber dem Aktienmarkt, dem öffentlichen Aktienmarkt keine Alternative. Ich bin aber im Aktienmarkt jetzt langsam am Suchen, ob es nicht Nische gibt, wo ich mehr daran glaube. Und momentan, ich immer noch bei mir, ich kann immer noch weiterreden. Ich also ja. <lacht> merke, ich bin wirklich am erzählen, erzählen, erzählen. Nein, das ist gut, oh, oh, ich hole alles in Ordnung. Okay, das ist gut. Ähm, ich bin momentan am Schauen, ob es Bereich gibt in der Wirtschaft, die unterschätzt werden. Und. Äh, ich vermute, und ich bin momentan dran, die Flags zu setzen bei Aktien, die in solchen Bereich sind. Und ich werde die Flags in den nächsten paar Wochen dann aufschalten. Ein solcher Flags ist Elektromobilität. Also alle, die rund um das Thema Elektrifizierung, die Firmen, wo die in diesem Thema sind, möchte ich in einer bestimmten Flag markieren, sodass man die kann auswählen und dann sagen, das sind vielleicht noch spannende Firmen, zum zu anschauen. Ich vermute, dass... Unglaubliche Investitionen auf uns zukommen, um ähm, die Elektrifizierung äh, zu ermöglichen. Das ist meine Vermutung. Weil ich glaube, dass wir eher mehr Angst haben vor der Klimaerwärmung als, äh, als, als weniger. Ich vermute, dass die Angst der Menschen zunehmen wird gegenüber dem Stand, den wir heute haben. Und dann braucht es unglaubliche Investitionen. Und die sind die Aktien nicht schon sehr stark gewachsen? Die Aktien. Aber ich das glaube, das kommt, an, das kommt eben darauf an. Die sind sicher schon sehr stark gewachsen, sind aber auch auf eine ganz tiefe Niveau gekommen. Ähm, aber man muss sich die Kolossalität von dem Wandel vorstellen und dann überlegen, sind alle Menschen oder alle Börsen, und Leute, die börsen, seien die alle, die, die Aufgabe, die Größe dieser Aufgabe. Und ich vermute, da sind die Leute noch zu skeptisch. Also das, das, ich, ich, habe den Eindruck, man realisiert noch nicht, dass man dort muss massive Veränderungen der Investitionen vornehmen muss und dass das wird Firmen Möglichkeiten geben, viel viel stärker zu wachsen, als man heute annimmt. Das ist so ein, ein Gefühl, wo ich den Eindruck habe, das wird unterschätzt. Es gibt gar keine Alternative. Also die meisten Firmen heute, äh, viele Firmen heute an der Börse sind der Meinung, sie wollen äh, äh, karbonneutral werden. Oder? Sie, wollen, sie, wollen ihre, sie wollen wirklich äh, massiv ihre, ihre carbon ausstoß reduzieren. Das, das kann man nur beschränkt. Es gibt gewisse Sachen Chemie zum Beispiel, wo ganz große Schwierigkeiten hat, komplett auf äh, Carbonausstoß zu verzichten, auch auf Flugzeuge zum Beispiel, Flugverkehr und, und auch der Schiffverkehr hat wirklich Schwierigkeiten, komplett zu verzichten. Das heißt, es wird eine unglaublich große Nachfrage nach Kompensation geben, von, äh, also nach Carbon Certificates und gleichzeitig hat man den politische Wille sehr wahrscheinlich wird stärker, dass man das einschränkt, was man mit Carbon Certificates kann machen, kann. dass man nicht einfach dann kann irgendwie sagen ich habe einen Stück Urwald gekauft und jetzt ist damit das Zeug kompensiert. Ich habe den Eindruck, dass da vor an Carbon Certificates aus politischen Gründen in Europa zumindest werden stark äh, zunehmen und nicht nur in Europa vermutlich auch in Teilen von Asien, wo nicht vor Erdöl profitieren. Also, ich bin nicht ein großer Fan von China, aber China wird sehr wahrscheinlich sehr stark pushen, dass äh, die Carbonneutralität kommt, weil sie leiden sehr stark darunter und sie haben überhaupt nichts davon, wenn Erdöl gefördert wird. Während ähm, der Mittlere Osten und auch Amerika, Nordamerika, haben äh, eine riesige Industrie, die Erdöl fördert. und Die werden vielleicht ein bisschen längsamer äh, sein, um das umzusetzen. Also das ist für mich ein Trend, der durchaus kann irgendwann mal sehr heiß werden, aber ich bin überzeugt, der ist noch nicht heiß. Also so, so wie es diskutiert wird und so wie sich die Leute verhalten zum Thema äh, Carbon, äh, bin ich der Meinung, das, das, ist, noch, das ist noch lange noch nicht der Arm. Also das, ist, das wird immer noch beobachtet als, ja, also solange ich noch ein Auto fahre, fahre ich, oder? Das also ist einfach mein Gefühl. Ähm. Ich glaube, die Zertifikate in der Vergangenheit hat das nicht so gut funktioniert, wenn ich mich das erinnere. Das die ja, da hat es den politischen Willen aber auch nicht, gegeben, die Zertifikate knapp zu machen. Sondern dort hat man eher den politischen Willen, gehabt, dass möglichst viele mitmachen. Und dann sind zu viele Zertifikate auf den Markt gekommen. Und was man auch völlig vergessen hat, sind, ähm, äh, ist, ist die Tatsache, dass ein Markt mal zuerst zu tieferen Preisen führt. Das wird aber nicht immer so sein. Oder? Also, der Carbonpreis ist ein politischer Preis. Und da hat es keinen politischen Konsens gegeben in den letzten 20 Jahren, dass das so teuer werden Da haben sich viel zu viele Leute dagegen gewehrt. Und ich bin der Meinung, dass die Bereitschaft, einen höheren Preis zu geben, einen Carbon-Ausschluss, einen höheren Preis zu geben, ich bin der Meinung, dass die Bereitschaft wird in den nächsten Jahren steigen Und zwar massiv. Ja, und wie investiert man in diesen Bereich? Ja, das ist, ich, kann, ich kann jetzt einen Flagg, das heißt äh, Elektromobilität, respektive auch Hydrogen. Äh, nach dem kann man suchen, oder bei uns in der Datenbank und in der Firmen finden. Ähm, ich habe auch heute einen Artikel gelesen, den ich sehr spannend fand, äh, wo ich äh, den Eindruck habe, das sind Firmen, die interessant sind. Shell zum Beispiel, wo massiv Richtung Elektroindustrie äh, äh, gehen. Shell ist ein ganz klassischer Name. Ich muss jetzt mal schnell schauen, ob ich das kann. Ich habe das, glaube ich, in der Financial Times gesehen. Um, the Race for Renewable Energy is Reshaping Global Politics. Und das ist da zum Beispiel die, schauen Sie mal diese Firma an: Fortescue Metals Group. Eine australische Firma, wo der, der, der CEO jetzt 47 Länder bereist hat, um äh, Möglichkeiten zu finden, Alternative Energien zu beziehen. Und das mal durchlesen. Das finde ich ist eine gute Quelle für, ähm, für äh, Ideen oder Elektromobilität jetzt oder respektive alternative Energien. Ich habe aber auch noch andere Ideen. Ich bin überzeugt, dass Afrika kommt und völlig nicht auf dem Radar ist. Es ist, ist aber ganz schwierig, äh, afrikanische zu äh, Länder zu finden. Wir haben bei uns jetzt, ich habe jetzt ein Update gemacht von unserer Datenbank, das habe ich auch noch erzählen dann irgendwann auf meinen Blogs. Und wir haben 3700 neue Firmen dazu da. Das ist jetzt schon in der Datenbank drin, das findet man also bereits, wenn wir in unserem Filter filtert. Ich habe es einfach noch nicht angekündigt. Und ich habe festgestellt, dass etwa afrikanische Länder zu sind. Also man kann sicher mal versuchen, über über, die über das geografische Kriterium im, ähm, im Filter. Ich kann das mal machen. Das müsste separat anschauen, aber man könnte, man könnte suchen, also mal einfach um Ihre Frage zu beantworten. Man kann, man kann suchen nach ähm, Afrika als Kontinent und da sind bereits die Firmen aufgeführt, wo dort das Headquarter haben. Und wo ich jetzt drauf schaffen ist, ich, ich arbeite an einer Analyse über unsere etwa 12.000 Firmen und identifizieren die Firmen, die Umsatz machen in so, in so spannenden Ländern. Das ist ein schwierige Analyse. Ich bin noch nicht fertig mit dem, was also wenn es zum 30 hat in Afrika, dann würde die Firma auch kommen, auch wenn sie ihr Headquarter in der Schweiz hat. Also man kann auf die Art auch äh, ein Exposure in Entwicklungsländer finden von Firmen, die nicht in Entwicklungsländer äh, ihr Headquarter haben. Ich ist auch etwas, wo ich, wo ich noch plane. kann. Also das ist etwas, was ich denke, könnte, könnte sehr spannend sein. Das sind ich stelle mir dann... einfach schwierig, also schwierig vor. Weil äh, Afrika das ist, das ist ein schwieriger Kontinent, grundsätzlich. Und, dann schnell Südafrika. Und wenn man auf Afrika reden. ist es meistens Südafrika, von den größeren Ländern oder interessanteren Ländern. Und dort ist die Situation im Moment schon sehr schwierig. Ja, aber das ist genau der Witz. Oder? Wenn es schwierig ist, dann ist es noch nicht entdeckt. Und was ich suchen ist oder was ich jetzt wollte im Filter bauen ist, dass ich Firmen herausfinden kann Firmen ausfinden, wo dort sind, wo gute Governance haben und im Land sind, wo relativ sicher ist. Also was ich dort gern benutzen ist der Ease of Doing Business Index oder der Democracy Index. Und wenn Sie dann schauen, gucken, welche Länder sind auf dem Democracy Index zum Beispiel in Afrika schon relativ weit oben, oder? Da gibt es ein paar, oder? Es gibt, wenn ich mich richtig erinnere, Nigeria, Kenia. Äh, es gibt zwei, drei, es gibt Küsten, die schon ein weiter sind, wo zwar immer noch der Ruf von früher, und Nigeria ist ein sehr dünner Land, auch schwierig, die aber schon weiter sind als der Rest von Afrika. Wenn Sie dort ein, ein, eine Firma haben mit einem soliden Geschäftsmodell und einer soliden Governance, dann finde ich das spannend, als, als Beimischung zu einem europäischen oder schweizer Portfolio. Also das ist okay. das, was ich versuche zu finden. Also, da bin ich am suchen. Es ist immer noch schwierig, die Firma zu finden. Ja. Ähm, ist es nicht also ein, ein alternativer Ansatz, um jetzt durch die ganze äh, Corona-Krise sind ja viele Firmen auch in Mitleidenschaft gezogen? Nicht gerade äh, die im Nasdaq, aber die anderen. Dass dort ein paar interessante Investitionen um sind. Genau, das ist der dritte Bereich. Also, ich bin, ich bin der Meinung, dass gerade Infrastrukturfirmen äh, in den letzten zehn Jahren vernachlässigt worden sind, weil alle sind auf Tech-Firmen gegangen. Und ich bin der Meinung, dass Infrastrukturfirmen äh, in Europa eine gute Zukunft haben, weil erstens mehr Infrastruktur der neuere das ist sicher etwas, was sowieso kommt. Zweitens haben wir eben die Änderung von der... Von der, unserer Energieversorgung, wo massive Investitionen wird bedeuten wird. Denken Sie nur an Individualverkehr, wo vielleicht ganz anders funktionieren wird. Es braucht dann vielleicht wieder neue Straßen, neue Brücken, andere Brücken eventuell auch, als die, die wir heute haben. Und drittens, wegen Covid wird man auch wieder mehr in Europa herstellen Also man, man ist ein bisschen unsicher geworden, wichtige Produkt, wichtige Maschinenteile, Computerteile aus Ländern äh, beziehen, wo man Angst haben muss, dass man äh, die nicht mehr beziehen kann. Also ich glaube, das sind, so, das sind ähm, Gründe, warum die traditionellen europäischen Industriefirmen sollten, äh, eine gute Investitionen sie für die nächste Jahr. Also das glaube ich sehr. Also Siemens, ein ABB, aber Schneider Electric, also name it, oder Rolls-Royce, äh, European Defense, ganz spannendes Thema. Da gibt es eine ganze oh, Reihe. Oh. Die... Gut, also Siemens, ja, ja. gut, jetzt haben sie das Kaffee haben sie abgesplittet. Die geht das äh, nicht so gut. Aber bei mir ist aufgespalten, die bewegen sich immer in zwei Jahren nicht mehr groß. Ja, aber das sind genau die spannenden Sachen, oder? Ja. Also, die Sachen, wo man eben, wo man, oder wie der Warren Buffett, der irgendwie eine Eisenbahnlinie gekauft hat vor zwei Jahren. Also, ich denke, dort könnte man schauen, ob die nicht vielleicht eine bessere Zukunft haben, als der heutige Aktienpreis äh, impliziert. Und Rolls-Royce mit der ganzen, okay, diese sind also sicher, äh, ich weiss den Preis nicht, aber äh, sicher die wegen der Flugzeugindustrie. Und die. Genau, wegen dem sind sie sicher zusammengebrochen, ja. Also, äh, aber äh, das wird wir noch ein bisschen dauern, bis das wieder anzieht, heute nehme ich jetzt mal an. Ähm, äh. Ja, also aber wissen Sie, das Problem ist, sicher nicht warten, bis es wieder anzieht. Das ist entspannt. Also Sie mhm. würden eigentlich äh, anziehen merken, dann, dann, ist, dann, ist, dann, ist, dann ist schon passiert. Natürlich man kann auf das warten. Aber wenn Sie jetzt fragen, wo ich investiere, ich investiere dort, wo ich das Gefühl habe, äh, wird es ein Wachstum hoch und man sieht es heute noch nicht. Wie mhm. ist es denn eben? Im Moment ist sehr viel in den Staaten gelaufen, was äh, die Performance anbelangt. Und äh, Asien ist ganz nachher vorbei. Ich glaube, dass Asien schon hier gar nichts gesagt Ist das bei Ihnen ein Thema? Ähm. Für mich äh, ist Asien momentan noch kein Thema. Und das liegt daran, dass ich ähm, äh, das nicht in meiner Strategie habe. Also ich, ich kann, ich, für mich ist es zuerst darum, gegangen, meine klassische Altersversorgung umzuschichten von äh, einer Pensionskasse, die in Europa investiert, ich direkt selber in Europa zu Und Ich bin noch nicht so weit, dass ich mir überlegt habe, äh, also wirklich seriös asiatische Firmen zu kaufen. Ich würde das erst dann machen, wenn unsere Governance-Ratings kommen. Also ich, ich kann ein bisschen bedenken, dass das Governance ähnlich ist wie bei uns in Asien. Und ich will jetzt zuerst die Governance-Ratings kommen. Jetzt bei uns dann auf der Webseite. Ich will zuerst können sicherstellen, dass ich zum Beispiel in, in äh, Taiwan die Firmen kann finden, wo gute Governance hat. Ich denke vielleicht Australien wäre etwas. Also die Firma, die ich jetzt in den Artikel geschickt habe, ist eine australische Firma. Das ist etwas, wo ich mich eher wohl fühle. Bei Singapur sind nur wenige Firmen nicht ähm, vom Staat beeinflusst oder nicht sehr nahe vom Staat. Da muss man auch wieder genau überlegen, wo man investiert sie und wo nicht. Ich, aus diesem Grund bin ich auch sehr vorsichtig bei China. Es ist zwar ein riesiger Markt, aber man investiert ja de facto in den Chines, chinesischen Staat. Und da fühle ich mich jetzt nicht so wohl, ich persönlich. Also ich glaube, Japan könnte sehr spa spannend sein. Japan könnte sicher spannend sein. Südkorea, Taiwan ähm, und bei den äh, anderen Ländern muss man schauen, ob es etwas gibt, was einem interessiert. Ja. Ich selber habe das jetzt noch nicht so glaube Ich kenne es auch weniger gut. Ich sage mir immer, oder, wenn ich in Nestle investiere, investiere ich nicht in eine Schweizer Firma, sondern ich investiere in eine Firma, die zu einem Drittel in Asien ist. Oder? Und von dem her habe ich dann bereits, ich habe bereits ein Exposure durch Asien, indem ich in so einen, äh, multi, so einen globalen Konzern investiere. Mhm. Und dann wirklich die Firmen äh, vor Ort sind immer, sie sind einfach viel schwieriger zu verstehen. Das ist für mich so ein ja, ja, gut, das, das würde jetzt in so einem Fall da würde sich vielleicht ein aktiv gemanagter Fonds realisieren, der einer vor Ort ist, was es wirklich. Nein, ist Spezialitäten ja, genau. Da gibt Spezialitäten, die man kann, äh, anschauen kann. Und es ist jetzt momentan für mich noch nicht so, dass ich mich wohlfühle, mit, äh, dass ich noch nicht Suchmöglichkeiten habe, die ich gerne weiter für Asien. Möchte. Also, ich muss dort wirklich, das ist für mich governance ist für mich dort sehr wichtig. Wie ist das Aktionariat zusammengestellt? Wie ist, der Board, wie ist das Board zusammengestellt? Das sind für mich wichtige Charakteristika, wo ich dann ein bisschen Firmen herausfinden kann, die eher so gemanagt werden, wie wir im Westen managen. Also, man hat in Asien noch viel mehr einzelne Familien, die dann auch Firmen dominieren. Und da besteht schon teilweise bestimmt Interessenskonflikt oder das sind Teil von der Firma haben sie an der Börse und ein Teil von der Firma haben sie nicht an der Börse und die machen miteinander viel Geschäft und das ist einfach von der Governance her ist das ein bisschen problematisch das möchte ich wenn möglich vermeiden ja gut, das kann ich nachvollziehen ich finde es ist auch schwierig alle Firmen alle, alle Firmen oder Aktien der Welt können als Einzelperson äh, äh, ja, analysieren und beurteilen in Asien das ist das schon ein Not. Ort. Man muss ja nicht alle haben, oder? Also Sie, Sie wohnen ja auch nur in einem Haus, oder? Also ich ich, ja, ich, ich habe es für mich immer so gemacht, dass die restlichen Welten hier individueller angeschaut habe, aber in Asien habe ich hier so einen aktiv gemanagten Fonds, wo es einfach äh, ja. muss relativ näher dabei ist, um das zu beurteilen. Und die Kapazität habe ich nicht. Ja, Können Sie sicher machen, eine sichere Variante. Ja. ich habe es ein anders gemacht ich luege also gar noch nicht an ich fokussiere mich zuerst auf Europa aber das Thema kommt irgendwann auf wir haben jetzt angefangen. aber Europa ist nach wie vor ein Thema. Industrie habe ich das Thema eben Industrien ist gläserfrei also gehört aussergno von ihnen ja genau also ich, bin immer noch, ich bin eigentlich so sehr, sehr sehr bullish auf Europa also ich denke es passiert bei uns extrem viel Spannendes ähm, also wo, wo, nicht, wo, wo sich also so ähnlich sucht weltweit also wir haben immer noch, ein unglaublich hohes Grad an Freiheit und an kultureller Vielfalt und der Governance, wo man einfach den Rest der Welt wirklich schwer findet. Ja, gut, ja das, gut, das kann man schon so nehmen, aber wenn man so anschaut von Firmen, so also viele tolle Firmen hat die Firma, die Europa nicht auf die, auf die Beine gestellt in den letzten 20 Jahren. Meine, das Einzige, was ich hochhole, ist, ist, ist war SAP. Inzwischen ist alles schon da gewesen. Da ja, das schon muss, ja sein, muss ja nicht neu sein. Oder? Also, also, nein, nein, so nein das ist schon nicht. Das, muss aber das ja, ein in Amerika sind das auch die ja die meisten mehr alt. Was jetzt passiert ist in Amerika, was passiert die in den letzten zehn Jahren, ist, dass Technologiefirmen haben können sehr große äh, Monopolpositionen äh, erreichen können. In den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, ist das wirklich ein Problem wurde Und äh, die nutzen die Monopolsituation schamlos aus und werden von der Börse so behandelt, als ob das immer möglich ist. Und ich bin sehr, sehr skeptisch. Also, ich bin extrem skeptisch, dass die Monopolsituation von Tech-Firmen aufrechterhalten werden können. Das spricht alles dagegen. Also, erstens spricht es dagegen, dass es keinen Sinn macht. Zweitens sind alle anderen Firmen, die eben nicht in der Monopolsituation sind, interessiert, dass das Monopol aufhört. Drittens hat Amerika und auch Europa eine Tradition, monopolistische äh, Firmen äh, zu zerstückeln. Das hat es schon x-mal gegeben, das wäre nicht das erste Mal. Und dann haben sie in Europa, wo ja ein Großteil von deren Umsatz gemacht werden, haben sie überhaupt nichts davon, dass das Geld alles nach Amerika abfließt. Das heißt, Europa hat dort eindeutig äh, ein Eigeninteresse zu schauen, dass die Technologiefirmen nicht einmal die, die Vorstellung ausnutzen können. In der Umsetzung ist es relativ klar, es gibt Lösungen. Es ist einfach die Frage, ob wir einen politischen Willen, haben, das umzusetzen. Haben wir einen politischen Willen, äh, die Monopolstellungen den Technologiefirmen äh, anzugreifen? Und ich denke, da unterschätzt man heutzutage den politischen Willen. Weil man kann nicht einfach sagen, weil in den letzten 20 Jahren oder respektive Microsoft vor 20 Jahren nicht erfolgreich oder nicht besonders erfolgreich war, äh, machen wir nichts, sondern im Gegenteil. Eine lange Zeit von, von fehlenden Erfolgen kann durchaus sein, dass er jetzt kommt. Also das ist, ist für mich gar nicht ein guter Grund, warum man denkt, das wird das so weitergehen. Für mich ist es, äh, ist es völlig also völlig äh, unverständlich, dass öffentliche Orte, oder, wo jetzt halt digital sind, äh, nicht behandelt werden, wie öffentliche Orte physisch sind. Oder Sie können ja. auch nicht auf äh, den, den bellevue platz kaufen und dann von jedem Geld verlangen, wo, wo darüber laufen Es geht einfach nicht. Es ist ein öffentlicher Platz. Ja, aber in der digitalen Welt wird genau das gemacht. Man, man kauft quasi so einen Bellwingplatz, oder? Und dann da muss jeder etwas zahlen, das da drüber geht. Respektiv muss Werbung anschauen oder seine Daten abgeben. Und das ist, äh, das ist für mich, ist das spricht, widerspricht äh, den Menschenrechte, der Demokratie. Äh, und, und das sind so viele Gründe, warum man das mal so muss, dass die das irgendwann mal werden spüren. Und dann werden die Preise viel, viel schneller reagieren, als bis man dann so weit ist, dass man das tatsächlich umgesetzt hat. Hm. Naja, es, es, es sind ja die Bestrebungen im Gang in Europa, was das auch anbelangt. Ja, auch in Amerika. Also ganz massiv. Ja, und, äh, Aber die sind völlig gedacht? unter dem Radar, Aber das ist für mich einer der Punkte, warum ich mir jetzt da nicht so Sorgen mache zu den Technologiefirmen. Und wenn ich jetzt Technologiefirmen wegnehme von Amerika, dann ist in Europa ziemlich Ähnliches passiert wie in Amerika. Also, es Kann gut sein, dass sogar Europa besser performt hat als Amerika, wenn man Technologieaktien abzieht. Das, sind, also, das sind, sind Rechnungen, die mal nicht gemacht werden, oder? Aber das, das ist, noch, ist, ist, finde ich, wichtig, oder, als Basis für die Entscheidung. Ja, gut. Afrika und Europa. Okay. Industrie, nennen? Ja. Ist okay, ich, ja, ich fange jetzt an, in, in Amerika äh, zu investieren, weil meine Frau ist Amerikanerin, also das kann ich so einem Schweizer nicht empfehlen, würde ich nicht machen in Einzeltitel, wenn man stillpflichtet äh wird. Und es besteht immer das Risiko, wenn, man, wenn es genug Geld ist, dass man dann nachher äh, am Zoll äh, ins das äh, wird. Also ich würde nicht Aktien direkt kaufen, sondern nur ETFs oder, oder Fonds, wenn sie in Amerika investieren. Wenn sie nicht in Amerika steuern, deklarieren. Mhm. Und das ist auch ein Nightmare. Das würde ich nur machen über einen amerikanischen Broker, weil sie brauchen dann einen Ausweis, der dann auch kann, wirklich als... als äh, Steuerunterlagen gebraucht werden in Amerika. Okay, also wenn ich da Millionen investiere in Facebook, ist das nicht eine so gute Idee? Das ist ganz schlecht, ja. Das wirklich, da okay. sind sie steuerpflichtig und natürlich machen sie es nicht, weil sie sind Schweizer und wenn sie dann sonst mal dort reisen und die wissen, die Million ist viel wert, oder, dann haben die ein grosses Interesse, sie festzuhalten. Das okay, habe ich gewusst, ja. ja. Das ist wirklich. Also sie können es machen über, über, über eine GmbH oder was? Also sie können eine Firma gründen und die investiert in Amerika. Aber es ist wirklich eine komplizierte Sache. Es gibt bis etwa 50'000 Franken oder 60'000 Fr. ist ein Freibetrag, dann hat man kein Problem. Und wenn man da ein bisschen drüber geht, dann hat man auch noch kein Problem, wenn es sich einfach nicht lohnt für die Amerikaner, dass der, dem nachzugehen. Aber wenn sie im siebenstelligen Bereich sind, dann lohnt sich Und dann kann es durchaus sein, dass sie dann äh, dem Zeugs nachgehen. Und wenn sie, äh, wenn sie sterben, sowieso. also danach, äh, dann, äh, dann Also gut. Ja, es kann einfach <lacht> sein, dass sie dann anklopfen und Erbschaftssteuer äh, wollen und sie haben keinen Freibetrag als nicht Amerikaner. Gut, also meine Beträge sind noch nicht im 7 Betragbereich. Äh, betrag so ah, ja. Gut, ja, ich habe ein paar, ein paar interessante Themen gehabt, ja, also ich muss, mhm. äh, Afrika, ja, da bin ich weiß ja, bin mir nicht so sicher. es kann auch eine europäische Firma sein, die in Afrika bereits aktiv ist. Ja, ja, ja klar, ich habe jetzt einfach nicht, äh, ich habe meine Partnerin von Südafrika, von denen kenne ich kenne, Afrika relativ gut. Ich bin auch gut mit denen. Denen sind auch ein paar Dinge. Denen ist auch ein bisschen der Nagel. Deshalb muss ich jetzt einfach gucken, was jetzt Südafrika unter sich läuft. Ich äh, muss nicht so sehr vertrauenserweckend. So. wecken ja. Also warten Sie auf meine Ankündigung, sobald ich die neue, Funk, die neue Funktionalitäten habe, wo man solche Sachen kann identifizieren kann. Dann findet Sie unter Umständen eine Firma, die wo, wo 30% Umsatz erzielt durch Business Development in Afrika Und Sie finden das eigentlich eine vernünftige Sache, oder? Schätzt ja, Sie finden, das äh, geht ja mal an. Well baut Solarkraftwerke in Afrika. <lacht> das wäre dann ein guter Grund, Shell zu kaufen, wie das er macht vermutlich macht Ja, so etwas kann ich mir vorstellen, ja. ja. Okay, herzlichen Gut. Dank. Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank.